Sollte mich eigentlich hier nicht erreichen. Aber zum Glück hinterlässt nicht noch Feuer oder irgendwie so was. Und die unendlich nerviger machen. So, oh, ich bin in Reichweite von denen. Ich bin gar nicht gesehen. Ich bin fast töten. Okay. Zwei Züge kommt anscheinend nur so ein Vulkanausbruch, ne? Nicht gut. So, oh mein Gott, ihr steht alle so ungünstig gerade, ne? Wenn sie da nehmen, ist sie tot, ne? Ja, sind hier mit. Mhm. Warte mal ab. Ähm. Was ist das? Nee, eigentlich gar ja, nichts. ist eigentlich ja gar nicht so schwierig hier. Ich würde ihn gerne aus sicherer Entfernung angreifen, wenn es geht. Jetzt damit aus? Ja, nämlich. vorwarnen, wenn du irgendwie anschließen willst mal wir ich komme hier die ganze Zeit nicht mit so, 18 Crit Chance Alter ist das krass hm. protection ah oh, ich könnte ihn erledigen wenn ich nicht protect wäre gehe ich einfach hier durch <lacht> ähm, kannst du vielleicht nicht protecten <lacht> oh, jetzt kann ich ganz einfach ihn erledigen Na? hallo wenn er mit ein schlag erledigen kann warum nicht ne? Noch bis das Kapitel schwieriger werden, Also, also ich leg's ja schon mit auf an, ne? Aber. mal, wir. Auch von jenen die Kills zu klauen. Er mischt sich hier in jeden Kampf ein. Ah, oh, der kriegt mehr mehr Geschicklichkeit. Aber was mache ich denn jetzt überhaupt down? Well, kriegst du ihn down? Okay. Irgendwie ist da gerade ein Askeland gegangen. Ich will auch. Da ähm, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich will auch oh, sehr geil. So, jetzt hier stimmt. Ich bin die, ich habe die ganze Zeit von dieser Situation hier gedrückt. Jetzt muss es ja langsam sein, ne? Hm. Alter. Ja, versuche mal bei ihnen dann zu greifen, ne? Sie macht Prozent. Ja, warum nicht, ne? Ah! Okay. Ich War nicht eine Sekunde lang und ruhig oh. war es anmaßend weiß ja halt nicht so. so aber da sieht man gerade wie nicht gut sie ist wenn sie nicht den tomahawk hat oh. Oh. Uh -huh. Also mal aber erstmal hier mit. Puntska, So. 32 nein wert war nicht darum warum kommen bei denen ja ja Da bin ich schon wieder ich bin schon wieder abhängig von ihrer komischen Dingens hier. das hat ja magier kann ich nicht so. ja okay Kriegerlanze gab sich nicht, gar und schön Na gut, dann mach du ihn platt. Ja zum ersten Mal hat wir von dir sehen habe ich überhaupt Schwerter gegeben? Sie kann auch Schwerter benutzen, ne? Habe ich überhaupt Schwerter gegeben? Ja. So, 9, 39. Ähm. also ich um ihn kommen? Kannst du doch doppelt in sich gerade? 39 Schaden, sie hat. 12 Schaden. Das heißt, wenn sie gedoppelt wird. und das nicht springen. Ah, stimmt. auch noch. Ah, nee. kommt mir gar nicht bekannt vor. Weil ich komme ja sonst nicht gut Aber so niemand geil. Ja, oh, was geht? Wow. Okay. Marioplatz. So, da ist kein Gegner mehr, von daher macht da keinen Unterschied. Als was die machen, sind mehr oder weniger. Nach und nach hier. Wege frei zu machen, okay. Niemand hier alles klar. Wenn man selber schwer da kann, sie locker abwehren. Alles okay. 35 35. Bogen Ritter, du kannst lanzen. Stimmt, wir haben gar nicht solche. Wir haben gar keine normalen Bogen getan, ne? weil Dings ist ja sein eigenes Ding mehr. Ja. Äh. Weil ja. Fogado ist ja sein eigenes Ding, stimmt. So, jetzt möchte ich möchte nur noch irgendjemanden da. irgendwie packen. Messen kein Schütze, das mit dir 19. Naja, äh, da wird nicht passieren. 34: ähm Okay, irgendjemand Heilung. jemand sie mal kurz zählen. Verdammt, verdammt. Genau Reichweite. So, was habe ich gesagt hier? Ja, ja. Uf. Ähm. Der wird mich nicht doppeln. Was ist deine chance 14. Wie viel Glück hast du? jetzt hmm, schon schief gehen ne? das, ist, das ist ein satz den niemals sagen solltest in feiern im kontext ne? Aber so ich war natürlich bis jetzt wieder alles ja kaputt gemacht wird ne? so, zwei kampf haben sind zwei kampfmeister ey? ganz alleine naja ja, das haben wir uns mal alles zusammen tun ne? Mir die Szene dann nicht mehr so. Die Leute alle so aufgeteilt sind, ja. mal gruselig. So, ähm, dann packen wir ihn. In. Er dürfte halt eigentlich überleben. Ja. Jetzt eigentlich noch für ihn tanzen, ne, damit er so ein paar Werte Bonus bekommt, aber <lacht> ah, hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Dann ne? ja, er wird halt überleben: ne 34, das sind 15. Ja, man klappt hier halt das für dich für maximale Erfahrungsbuß. würde ich hier hin, damit du weniger schaden nimmst ich hatte sie es braucht mehr schaden aushalten aber ich nehme jetzt mal an weil die da oben diese ding dieses ding da operieren müssen dass die da stehen bleiben kann ich nicht vorstellen trotzdem müssen doch immer auf mich zukommen Guter korps Macht überhaupt auch keinen Sinn, dass die Schaden machen. Ne? Na, warte mal, der hat da irgendwas. Der hat so ein Säckchen, so ein grünes? Der irgendwas zum hinterlassen. Ah, oh, im, Im, im nächsten Zug. Ach, okay. oh, ich hast so ein was? Ah, Langbogen, okay. stimmt das Gegnerventar ist auf der rechten Seite so da kommen welche da kommen auch welche wir sind noch schön weit entfernt was du ach ja du hast die Göttin in die Krone du bist ja nicht abhauen ne das sind ziemlich schlechter soll Soldaten jetzt einfach abhauen wir ne so. ich mal meine Axt auf dich ne da sieht man mal wieder so den Unterschied ne, zwischen so hauptstory mission und irgendwie so DLC oder Paralog? Ne? Also, es ist schon immer so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, weil einige Sachen hier von einem abverlangen. Er kann sich selbst halten. stimmt. Da kann der oberpriester da wäre eigentlich voll gut ne? so für den tank ich könnte ihn dann irgendwo hin platzieren ne? mit irgendwie Abwehrhaltung oder so der heißt dann die ganze zeit hoch so. schau dir mal eine elfenflut an was es zu 100 prozent immer trifft mache ich mit dir. Ich muss genau genauso Reichweite hier gerade. Hm. So, du machst mir noch nicht mal Schaden. Lassen wir dich erstmal leben für die Sekunde. So, wer kommt hier alles? viert Stufe. Was glauben die eigentlich hier reißen zu können? wir kann die One-Shotten. Also nicht One-Shotten, aber. Ganz locker mit den aufnehmen. geht der eine nicht? Ich los, dann ja, protectness, mal lange. ich hab einen Support, ja, hab mich noch, kann ich schon erinnern. so, wenn er mich einmal kriegt, dann bin ich weg vom Fenster. Zwei, drei. Ja, klar. Okay. So. Ah, wenn du noch ein bisschen näher wärst, ne? aus. Ich wollte schon sagen, wir sagen irgendwie so aus, dass wir irgendwie abhauen wollen oder so. Okay, darum sind, äh, eine ganze Menge Gegner, sich so gerade. Ist der eine Typ jetzt nicht auf uns losgekommen? greift am Anfang des Zugs an, ne? Hm. Ich nehme an, das Spiel nimmt an, dass ich schon irgendwie hier oben bin zu dem Zeitpunkt, ne? Da war ich so langsam Spiel halt ne? So, ah, natürlich da wieder ein Okay, ähm. eine idee aber dafür muss muss man magdalen madeleine oh hier muss ich auch weg äh. nee kann ich nicht machen ich habe geplant sie hin sie, ich habe geplant sie zu nehmen ne und dann hier mit verlegung irgendwie von hier nach hier zu bewegen aber dann würde ich sie genau hier in das ding reinpacken so Silberbogen wird ein bisschen mehr Schar machen. Was ich machen kann, ist den hier. Versuchen. Nein. ist okay. Sie ist immer noch eine Reichweite von dem, das heißt... Okay, ist okay, warte, irgendjemand hat Purativ. Ich weiß noch nicht wer. Du, ne? Den mal anders auch noch, ne? Äh, du. Steht dir gut? <lacht> äh, äh. Okay. das war Sonst nicht meine Pogat ein, aber so viele Ich habe noch mehr als ich eigentlich brauche. So und ich muss Madeleine mal hier eben packen. Mal hier kommt gleich eine Menge Gesetz auf und so Warum seid ihr schon wieder nicht auf mich losgegangen? Die neuen Reichweite platziert man. Okay. Oh, stehst perfekt gerade. So, solange der schützt jetzt hier nicht gleich kritet, sei das heißt es okay. So, das ist ein dreißig Prozent Trefferchance. Okay, dann müssen wir ihn ja machen. du bist du, bist du, Bau so, von wo war ich In irgendeinem Projekt. Da so, bitte bitte bitte, bitte. Kann vielleicht von meinem englischen Kanal sein, ich weiß nicht. 15 Schaden, okay, und er macht mir 41. Ja, wenn ich wähle, daneben platziere, sollte eigentlich in Ordnung sein. er nee, wird noch mehr von noch mehr Sachen getroffen. War mit einer von so vielen Sachen hm. mir trifft mich da. Oh, er ja, Volga. Non. Um, den kriegt er bestimmt mit dem Vorjahr Boré Bleonak erledigt, ne? Wat? Oh, <lacht> er protected wird, okay. Hab äh, ich da eigentlich? Ich kann einfach Magier einpacken Ja, ja, er nimmt sechs Schaden. mein Gott. Jetzt sogar vale einpacken können noch. So, solange er sie nicht krittet, ne? Alles cool. Voll ich gewohnt, so viele Charaktere zu haben. Jetzt stelle ich mal vor, ich würde meine Klone noch einsetzen. Ah verdammt, ich habe es vergessen. <lacht> Hab vergessen hat die das frei macht. Na ja, gut gemacht. <lacht> Danke, okay. entschuldige, was ein Drachen mit Heilstäbe. Ivy? Ja. Ne? aber sie hat eine einzigartige klasse ja, das ich fast erledigt Ruhe strategie leute nee. Ach, wen geht der jetzt los Ach. Warte, was also ich war gestern, man hat der, ich vergesse man hat die Computergesteuerten gegner irgendwie brechen irgendwie vor allem priorisieren Du bisschen greifen oder Deswegen könnt Ich dachte erst, da wäre ein Drachen mit Heilstäbe. und oh. das so, what Weitretar, cool. Ich finde die Position gerade ein bisschen nervig. Ah, 34, 56. Bin jetzt sehr sicher, da kann ihn One-Shotten, ne? Or 12. Also Level Up, weil ich sehen will. Oh. Mm. 37 Schaden, Mann. mache ich 24 Schaden ja ne oh, treffer wahrscheinlich kann von ihr ne in der Axt besser hat der besser trifft als eine Magierin ne So, und jetzt muss man sich mal vorstellen ne? ich habe mich irgendwie so auf zehn charaktere irgendwie schon festgelegt ne? und ich würde die ganze zeit nur diese charaktere benutzen ne? dann wird hier alles noch viel einfacher so tun die profis vor allem dem spielen ne? da ist das was einige leute nervig finden Also wenn man jetzt irgendwie hier so sitzt und irgendwie weil nicht charaktere benutzt irgendwie weil ich die ein bisschen weil dem man ein bisschen mehr aufpassen muss ja wie man killen kann und wenig ne? so, ich muss ich muss ihn erledigen der einzige der mir gerade nervig werden könnte dieses vorsichtige spielen ne? auf was und wem muss man ihren kill geben und so ne? einige leute denken das ist irgendwie nervig so oh, weiß ich aber oh mein gott ich muss aufpassen Ugh. so Wenn ich mich nicht irre, dann würde er ja als Erstes angreifen, ne? Kein vollgang ungefähr. Ja. Das heißt, wenn er auf ihn losgeht, dann macht er 43 Schaden, dann macht er ihn fertig, ne? Das heißt, wir können das so machen, ne? Also da ist was irgendwie so veteran, so vor allem dem Veteran nervig finden so etwas extra Arbeit hier ins Training so zu investieren. Ne? So, warte mal, wenn, wenn er auf mich losgeht ne? und ich mit der toma konter 56. Äh, nee. also okay. So, die Situation ist nicht, ne? Also dieses ganz kleine bisschen extra Arbeit. Das ist halt warum und einige Leute nervig finden. Ne? Deswegen tun sie sich lieber so auf... Eine Handvoll von Charakteren von Anfang an irgendwie konzentrieren, aber wenn man das hat, macht ne, dann dann raubt das halt irgendwie ein bisschen. So finde ich die Herausforderung, weil ich mich, wenn ich mich auf zehn Charaktere so konzentriert hätte, über das Spiel lang ne, dann hätte ich jetzt schon irgendwie maximierte Einheiten. Dann würde ich ja voll durch als wäre absolut gar nichts. Ich finde, wir wäre langweilig. Deswegen tue ich hier die ganze Zeit meine Charaktere hin und her switchen. So. <lacht> mal den hier. Die Situation ist ein bisschen komisch Natürlich sind irgendwie Leute, die irgendwie so... die ein Spiel... Wenn einige Pymel-Veteranen mein Spiel durchlauf sehen würden, ne, die würden, die würden einen Schlaganfall bekommen, wenn die hat sehen. Aber nur weil ich so vorsichtig und langsam spielen ne? und ich habe ja schon nachdem ich einige Kapitel angeschaut habe habe ich mir mal so nachgeschaut so ne so auf reddit und was weiß ich nicht alles so die ganzen forums da draußen ne? da habe ich mir mal angeguckt so haben einige leute diese missionen auch so einfach oder so schwierig empfunden wie ich ne? Und einige leute sagen dann einfach oh, warp dich einfach dahin mit einem charakter und mach den boss fertig das ist doch voll langweilig warp dich einfach zum boss hin und macht den platz ja um das kapitel hat so schnell wie möglich zu erledigen Ne, aber das ist doch voll lebensmüde und ja ein paar es gibt ein paar situationen wo das möglich ist ne? im Sinne von ja überhaupt einfach deinen haupttag allein und besiegt den Boss ne bei einigen Kapiteln ist das halt möglich ne aber warum sollte man das machen da tut man doch voll erfahrungspunkt aus dem Weg räumen man muss ja man muss da vorstellen ne? wenn ich ich könnte ich könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwie Warp nehmen und mich mit irgendeinem Charakter irgendeinen super starken Charakter hier der teleportieren und die beiden fertig machen ne aber warum soll ich das jemals machen Dann hast, du, dann hast du doch ein ganzes Kapitel übersprungen ne da heißt, du hast die ganzen Erfahrungspunkte die ja umlaufen übersprungen und ich weiß ich über ich, ich, ich tue es ein bisschen übertreiben so mit meinen Erfahrungssammeln sammeln und so ne aber da muss man sich auch vorstellen das sind eine Menge Level die einen irgendwie durch die Lappen gehen können ne und dann stehst du irgendwann dann da und hast irgendwie weiß nicht Level sind immerhin wichtig, ne? also jedes Level, was jeder Charakter hier bekommt, ne? sind immer ein paar Werte ne? und das stapelt sich ja an auch irgendwie nach der Zeit. ne? Ist ja nicht so, als wäre irgendwie während irgendwie so Level-Ups nur irgendwie so zur Schau oder so. ne? Jeder Wert, den man hier levelt, ist ja wichtig. ne? Jeder Wert, den man bekommt, ist wichtig. Letztendlich wenn man eine ganze Karte dann gibt dann hat man ja diese ganzen potenziellen Level ausgelassen, ich nehme an, ich nehme mal an, so am Ende, wenn man dann irgendwie nächste Kapitel spielt, dann ist man zu schwach, ne? wenn man halt nicht hochgelevelt ist. Richtig, deswegen werde ich nie verstehen, warum jemand meinen, warum jemand den Tipp geben würde. So, ja, tu einfach du einfach die level skippen Du einfach die level skippen ne? teleportiere ich einfach mit deinem charakter dahin und boom macht den boss platt ja, warum sollte man niemand machen das ist ja voll selten nämlich dann ist als würdest du irgendwie crash bandicoot spielen oder so ne und du gibst einen cheat ein wo du irgendwie am ende des levels zum gelandest ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen schied erfolgreich benutzt. Jetzt bist du am Ende des Levels gelandet. Ne? Da hast du halt Level doch nicht geschafft. Dann müssen nicht besser in dem Spiel geworden. Dann hast du, dann hast du irgendwie nichts irgendwie weiter. Nicht erreicht gar nichts. Ich verstehe halt nicht. Also der Sinn davon, ne? So, ich müsste dich jetzt eigentlich erledigen, bevor du mich angreifst. Du hättest mich so weit getötet. Der hätte mich voll getötet, wenn er erst Aber mhm. ja, sowas von tot gewesen. Ach so, Boah, zum Glück war schon wieder sie. Zum Glück war es der Charakter, der tanking genug ist, Einführung zu überleben. Außer, ja, habe ich mir gedacht. Ja gut, mach mal. So, was will ich als erstes machen will ich Was haben wir irgendjemanden haben 44 46 hier macht niemand schaden gegen sie cool ähm oh, guck mal her. ist auch eine nee, schade Oh, Which one? Ja perfekt. Vielleicht über abstellen. Ich habe schon mal nach Ne, aber ja, Boah, mich habe ich halt auch die Gegner eilt so du machst nichts an Schaden so ich meine ja ich kann eigentlich schon wieder mit ihr jetzt hier hingehen ne und dingens einsetzen ja ähm, Ding ins Kirchen jetzt auch Oh ne. Der hat eine Nahkampfwaffen nur. Nee, du hast einen Tomahawk. Okay. Mach mal. Was war noch gerade da? Na gut. Und dann schilden wir unten, ne? Die werden jetzt gleich wieder schaden leiden. Also, hängt mhm. natürlich wieder schon alles davon ab, ne? Wie nur was die jetzt losgehen. Ja, wenn ihr jetzt wieder festhält, ne, dann ist ja wieder eine Sache, aber. noch mal ja wenn irgendjemand noch ap nein ja hm. kann ich nicht dran Aber ja. Au. wir sind meisterstrategen auch wenn die wieder irgendwie sich alle hoch haben so extra gemacht ne? und die extra so viel stehe gegeben hier schön ihre eigenen leute bombardieren können ne? und die wieder hoch ich will mir jetzt auch nicht schlechter dass hier jetzt die einheit ist die irgendwie alles reißt. das hätte auch das hätte wohl wirklich auch louis sein können der hätte ich glaube der hat sogar noch weniger schaden hat abbekommen also, ähm. Entschuldige, warum doppelst du mich? Oh mein Gott! Oh, der mit der Silberaxt war das. Oh. Stimmt, ich wollte schon sagen, der hätte, der hätte mir doch gar keinen Schaden machen müssen. Ich habe nicht gesehen, hat der Typ mit der Silberaxt in der Nähe war. aber von Allen Leuten gehst du auf sie los. Oh, sie hat eine Axt, die kann ich brechen. Out, ich bin tot. Ja, warum war der Neflexe Gegner schon wieder? Ja, locker erledigt, wurde. Okay. Okay. Ähm, ja. Was davon, da ne? so. Oh mein Gott sind dann für Erfahrungspunkte, die ich ja bekommen so. Okay. Die Situation hätte hier locker schief gehen können, ne? Warum kannst du hier nicht einfach töten, Mann? Boah. Warum fehlt mir ja schon wieder ein Punkt? Ja, yeah, du brauchst nur einen Punkt hier, bitte schön. einfach nicht. Ey. Ja, ich sei halt immer so oft, ein Punkt fehlt, immer ein Punkt. Aber ja, wirklich immer. So, John. 13 3 da bekommen oder also, da heißen ein silber schwert 35 oh ihr habt diesen ah, ihr habt diesen ich kann mich hinter euch teleportieren move nothing personal kids Ich an. ja ich dich auch okay ja Geschwindigkeit sehr gut so kann ich irgendjemanden hier platzieren bitte irgendwie nicht 28 guck mal was hier los ist Sie ist eigentlich auch ganz schön tanky. Ich will noch mal checken. So, oh wow, ja. kommt noch mal hier hin? Was er ja sonst niemand mit dem Schwert, ne? So. Boah. Boah. Warte mal hier, ähm, 36. So, du wirst wahrscheinlich doppeln. 36 nee, das machen wir mal wieder den ja. der tot jaha keiner blab nach ein aber ah, es schon? Ja. irgendwie kriegt da ja nichts so Erfahrungspunkten. Tut noch auf Level 11 und wir gehen hat schon wieder. So. 36 da, oh ja, tatsächlich gerne prozent treffer chance Ja, okay, cool. Vollkommen unnötig, aber warum nicht, ne? Warum war das schon wieder nicht genug? So, dann muss ich dich hier parken. Oder auch nicht. Doch. Weil der macht nichts an Schaden. Ah, oh, Madeleine und Mob hier nebeneinander. Ja, hm. ich drauf geachtet. langsam näher also der drache überhaupt durchgepasst hat ne? ich warte nur noch bis die beiden sich bewegen war wetten die bewegen sich war wetten zweifel hat ja stehen bleiben Wäre so einfach, okay, okay, okay, nervig, aber jetzt nicht. Das Ding ist diese Funktion, ist ehrlich gesagt mehr nervig als alles andere. Nicht so als würde mir hat irgendwie hat hier alles erschweren, würde ich sagen. 23 doppelt mich noch nicht mal. was Ah, du bist ein flinker Schwertmeister. Ja, ich habe diese Elfenwut hier. Die immer trifft. Alles, was ich machen muss, ist direkt in den Nahkampf gehen. Problem gelöst. Wenn du magst, kannst du den ruhig kritten ja, natürlich Ich immer, wenn ich es haben will. Ne? Immer wenn ich es haben will. Ah. Ah, den kriege ich nicht getroffen. Ne, ne. Ja, das Kann ich mal ausprobieren. Ne? eins. 28. Noch, okay. Also dieser Skill von Sigurd funktioniert. Tut so nicht nur Angriffskraft erhöhen. So, entschuldige. Drei Schad. Ja sie hat halt viel Verteidigung, ne nehme ich an. für der trip Danke. mit dir aus so kriegst du kriegst wahrscheinlich voll rein nein okay hier hin. ah diese Kritchance aber ne ja. verstehe nicht warum zu packen der wäre sich aktiviert ist nicht dieser Skill der irgendwie mehr Schaden macht Ah, nee. ich dachte aber diese eine fähigkeit an er als ihre persönliche ne? ja. der fähigkeit wo sie irgendwie bald nicht mehr schaden machen irgendwie wenn sie schon mal ein ziel angegriffen hat so, ähm ja kam was wird schauen hier ich mit dir einige sachen hier erledigen er kann bestimmt da oben den typen erledigen ne? oh, ein schaden schon wieder ein schaden Okay, Versuch. Das gibt's einfach nicht, ne? <lacht> das, ist das gibt's nicht. mail Ich habe der Jonakas durchgegeben, ne? so. So. Oh ja, vergiftet. Genau. 69 ap sehe ich gerade jetzt wahrscheinlich ruiniert. Nein, ne So, da kommt sie da immer kurz sehen. Ne tanzt für dich. Ich habe das Gefühl, du wirst diesen einen Typen da oben fertig machen. Vielleicht auch nicht. Ich habe noch nie so schlechte Kriegerexte gesehen. Ne? Das ist eine Beleidigung für alle Kriegerexte im feier Die so wenig Schaden machen. Man kann die noch verbessern. Habe ich, glaube ich, auch bei einigen gemacht. Ne? Aber meine Güte. Gut, oh, wütend. Oh, oh. ja. Einen so Schlag kann ich aus. Ich wollte sagen, ich kann zwei von diesen Schlägen aushalten, aber nicht nee, ich kann nur einen. <lacht> uh. fähigkeit von ike wir sind die merkt schaden macht je mehr AP sie verliert wie dieser einer dieser eine, dieser eine skill von radiant dawn ich weiß nicht wieder auf deutsch heißt. Rav heißt er auf englisch ich glaube aber nicht hat irgendwie zorn oder irgendwie so was heißt oder gut oder irgendwie, so, irgendwie was anderes das Ist auch ein kranker skill wenn du irgendwie ich glaube unter 25 prozent oder unter 20 prozent hp bist dann kriegst du plus 40 chancen chance und alles was er da machen muss ist einfach nur irgendein unter irgendein charakter zu nehmen der nicht geheilt ist und den irgendwie so eine krit geben und schon machen die irgendwie so 70 80 kritische treffer also wenn du den schwertmeister noch gibst ne schwertmeister in früheren spielen haben so gerade nur so also krit chancen bekommen ich weiß gar nicht ob das in dem spiel auch der fall ist ich mal sagen ja ne? ich darauf geachtet so bei Laps und so aber die haben eine menge krit also vielleicht haben die irgendwie so versteckt da wird meistens nie angezeigt Da wird einfach nur so du machst einen charakter zum schwertmeister also irgendein dann auf magische Weise haben sie dann irgendwie plus 15 krit Chancen. Siehst mal, wenn du auf deren Crit guckst. Und einfach gerade dazu. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch so ist. Obwohl Labs eine Menge gekribt hat, also so auch. Also nehme ich mal, an, die haben den auch bekommen, diesen, diesen unsichtbaren Bonus. beserker und Scharfschützen haben das normalerweise auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Butcher nicht ja, er bekommt jetzt Kriton. von Na, sein natürliches Krit seine natürliche Kripp chance ist nur 10. Das kann nicht sein. wir müssen ja mindestens 15 haben, außer ne? man hat weniger. Also, ja, also der nee. Serker, Beserker, das immer die Sache. Ja, halber dir in Radiant. da gab es zum Beispiel halber Diere. Das sind mehr oder weniger so die. Es gibt ja immer verschiedene Einheiten, so Sachen in Sachen von, weiß sie nicht gibt, ja, Magier und was weiß ich nicht alles. Da gibt es immer irgendwie eine Klasse, die irgendwie nur, die nur eine Waffe hat. Die sind in der Regel meistens bei schlechtesten Klassen. Sagen die Leute meistens, finde ich natürlich nicht. Ich finde das voll geil, aber so Sachen wie Schwertmeister oder so. so. Sollten da werden zum Beispiel irgendwie zu Helden Helden haben, irgendwie Schwerte und Äxte. Und viele Leute sind immer in der Meinung, dass je mehr Waffen man zur Auswahl hat, desto besser ist. Eine Einheit, ne? wenn du zum Beispiel ein Schwertmeister ist, dann ah, ja, den nehme ich weg. Wenn zum Beispiel nur ein Schwertmeister ist, dann denken einige Leute immer dass das schlecht, weil dieser mein Schwertmeister kann halt nur Schwerte. Müssen, ne? Dementsprechend ist dieser Charakter schlecht. Also so die Logik von einigen Veteranen feiern im Spiel dann, ne? Aber um das auszugleichen, haben wir halt mehr Krebschancen, ne? Also da ist auch was, ne? Deswegen verstehe ich irgendwie nicht diesen, diesen Hass dagegen, über. Ja, Schwertmeister, die können halt nur Schwerter benutzen, Deswegen heißen ja Schwertmeister. <lacht> Aber... Das ist ein Erziter, ne? Ne, Also, was ich machen muss, ist das hier eigentlich nur blockieren. und ne? ja. ja, einige Leute gucken sich dann irgendwie Schwertmeister an, und sagen so: oh, dieser, dieser Charakter kann nur Schwert haben. Oh, schlechte Klasse, ne? ja, aber dafür bekommen die halt 15 mehr Crit, ne? Und Wenn irgendwie, weil nicht denen irgendwie Crit waffen gibt oder irgendwie so was, dann machen die ohne Ende Kritz das ist der selling point von solchen einheiten von solchen einheiten gibt es in radiant Dawn, dutzende berserker sonst kann ich aus in radiant Dawn gibt es nee, gar nicht mehr nee. gibt krieger also krieger so wie ihr wie anna also die können achse die können echse und und äh, bögen tragen Wobei auch, auch wieder einige Leute sagen, ja, bessere Einheit, ne? Weil diese Einheit kann Äxte und Bögen tragen, ne? Ja, aber dafür haben Berserker plus 15 Kritchansen. Dann gibt halber Diere das sind Lanzenkämpfer, die können nur Lanzen nutzen. Ja, aber es gibt auch Ritter, die haben mehr Verteidigung und die können, wenn sie sich weiterentwickeln, irgendwie Äxte oder Schwerter und alles was noch tragen. Also, ich würde mich glaube ich in so eine family community gar nicht wohlfühlen <lacht> aber ich für... Na, mal schauen, ne? so für aber schauen da kommt ja gar nicht durch ne? warum kommt ja von uns los da kommt ja gar nicht durch außer die machen leichter ding für den kaputt so 42 ähm, 21 Na, komm du mal hierhin. Komm du mal. Warum kann ich? weil ich nicht. Komm doch mal hierhin. Also ja. Okay, also so richtig erfahrene feiern im spiel die gucken sich irgendwie. wir haben irgendwie so vollkommen andere Sichtweisen so, so Sachen Gameplay finde ich. Ich will vielleicht mich wieder hier mit denen zusammen tun, weil sobald ich nämlich hier oben bin, dann muss ich von hier und hier angreifen. Ne? Das glaube ich nicht so gut. Also da schicken wir die Leute mal alle nach links unten. Ich habe jetzt nur da oben geschickt, weil halt die Gegner alle auf dem präsentiert, gewartet haben. Oh, Sport. genau wie bei Genshin Impact. Ich bin jetzt auch in so weit nicht. Mal so gucken, wie spielt man diesen Charakter? Was für Sachen muss man ihm geben? Ich bin auch weit entfernt, das irgendwie in der Tat umzusetzen. Aber, aber ich kann nicht drauf geachtet. Aber Das mag ja, das court. Da sind einige Leute auch irgendwie voll übertrieben. So ja, du musst diesen Charakter so spielen, weil wenn du das, wenn du den Charakter so spielst, dann macht er machte alle bosse mit irgendwie zwei schlägen kaputt und so das nein du musst dieses muss dieses äh, set spielen weil dann kannst du mit diesem charakter sind so ein boss in eine sekunde erlegen Boah. <lacht> ja, keine ahnung Also wenn ich einen Boss schon irgendwie weiß nicht unter eine Minute, erledige, ich krieg dann finde ich jetzt halt noch schnell genug. Ne? ich muss jetzt nicht irgendwie einen Boss irgendwie in zwei Sekunden erledigen, mein zehn Sekunden oder was auch immer, um dann von mir sagen zu können, oh, ich bin jetzt so gut oder so. Ne? So eine Minute kann ich noch erübrigen. Nein, aber wenn du nicht dieses Set spielst, dann, dann machst du den Boss nicht in zehn Sekunden kaputt. Und Art wie du spielst, ist falsch. Nein, ja, spielen wir. Mein Gott, es ist ja sowieso kein Schwach. Das... Ähm, ich kann nicht einfach hier so anlocken. Mit Tisch. wie hat er schon wieder geschafft, vier Level zu bekommen. Ey. Er war irgendwie gar nicht mein Hauptaugenmerk hier zum leveln So, er hat 75 HP. 75. In früheren Emblem spielen war maximum 40. Oder 60, glaube ich. Er läuft hier mit 75 Kapier run. Er ist noch nicht mal auf dem Maximum-Level. So, ich wollte ja alle nach links hier nach unten eigentlich. sie werden jetzt immer die werden jetzt aber immer von da und von hier kommen ne wahrscheinlich so ähm, kann ich dich nicht einfach klatschen mit ich habe eigentlich gedacht mit Dings ja mit dem Silberschwert, aber das geht auch so ich bin mir ziemlich sicher du kannst mich an mich ran ne Nö. Oh, du machst doch du bist leichter an mich ankommen ha Guck mal, ich habe aufgepasst. Die meine das Ding jetzt hier nämlich kaputt. So, nur der Teil ist ein 2. und Du kannst vier Felder weit schießen. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Das ist heißt, hier bin ich nur sicher. Solange ich nicht unter, also hier bin ich nur sicher. Also solange ich nicht noch hier stehe, bin ich nicht sicher. So, ich habe gesehen, der fährt schon wieder ein Punkt, ne? Bewegt du immer hier hin, dann gehst du mal hier hin. Und jetzt reicht das. Fangen an, das Problem mit John zu sehen. Er hat viel zu wenig HP. Er ja, hat 32 HP, das ist nicht gut. So. <lacht> Boah, mach ihn fertig. Woll wir uns Ivy zum heilen, ja. Zack. Äh. Äh. Ja, aber eine Weile, lang mal. 20 nein ich habe eine weile lang hier Yu-Gi-Oh! master duel gespielt ne? und ich habe ehrlich gesagt jetzt schon wieder bock da mal irgendwann zu spielen ne? und das macht mir eigentlich auch bock ne? aber dann gibt es immer irgendwie so leute die spielen irgendwie diese voll diesen diese übertreibenden Meta-Decks, so wie die da nennen, also dieses, was mehr oder weniger bedeutet, die spielen irgendwie das Deck, was irgendwie gerade am stärksten ist oder so, so in der Community oder so. Und ja, weiß nicht. Dann geht es irgendwie so online, spielst irgendwie so Ranked, weil du kannst irgendwie nur Ranked spielen, du kannst nicht irgendwie so so normal spielen, außer wenn du irgendwie mit Freunden nur so spielst. Aber wenn du gegen so Random Leute spielen willst, dann musst du immer nur rank spielen. Dann bedeutet halt jedes IS Duell zählt irgendwie zu deinen Rang. Und wenn du irgendwie einen bestimmten Rang erreicht hast, dann kannst du nur noch mit Charakteren, äh, mit Leuten mit einem ähnlichen Rang spielen, ne? weil du kannst ja nicht irgendwie, weil nicht <lacht> kannst du nicht irgendwie, weil so ein Platin Rang haben oder so und dann irgendwie gegen Leute spielen, die irgendwie einen Bronze Rang haben oder so oder wie auch immer Ranking immer war. da besteht auch ein riesiger unterschied so ein bronze rang spieler die, äh, die spielen sehr komische decks manchmal überhaupt keine guten decks äh? du du jeden wenn er so ein halbwegs anständiges deck hast äh, dann tust du auch jeden kaputt haben. aber dann kommst du in den höheren rennen äh, und dann gibt so Leute, die spielen nur diese übertriebenen Sachen. So, ich gehe mal kurz jetzt zurück. dass die Leute mal auf mich loskommen. Und ja, macht ja halt keinen Spaß, dann siehst du irgendwie immer die gleichen drei Decks, ne? Und ja, spielt dieses verkackte Deck. Und auch Länge. Und dann sitzt du da die ganze Zeit und ist die ganze Zeit am verlieren, ne? Oh, ich sehe schon, mal ihr wieder vorhabt. Also, weiß jetzt ist Yugi Oh, ne? Wie viele Karten gibt es mittlerweile? So über Tausende. Ich glaube mehr, ich glaube weit mehr als Tausende. Ne? Bestimmt schon zehntausende oder so, ne? Ich glaube, weiß ich nicht. Eine Menge, ne? Und wird zu meinen irgendwie wenn du so online spielst du würdest irgendwie so ein paar farbige Decks sehen also oh das ist ein elementar deck oh da ist ein keine Ahnung Erzentwetterler-Deck da ist ein so ein Royt-Deck hier so G-Royt was ich doch was da noch alles gibt ne siehst immer irgendwie die gleichen drei Decks die jeder spielt ne von jedem einzelnen auf die Fresse dann macht da keinen Spaß ne die die die Leute wollen alle gewinnen, ne? Weil wenn du gewinnst, kriegst du mehr Punkte, ne? Ja, ne, ich kann nicht dieses ich kann ich dieses dieses Gimmick Deck spielen, was irgendwie voll merkwürdig ist, aber voll Spaß macht. Ja, ne, ich muss immer das beste Deck spielen, damit ich auch gegen jeden gewinnen ne? Das müssen lahm ne? Okay. <lacht> Mir gefällt aber allgemein das neue, das jetzige Format von Yu-Gi-Oh nicht. Ne, irgendwie dieses Format, wo irgendwie ich auch mal das gibt. Ne? ich mache den ja Und Irgendwie hier gegen jeden wo jeder, wo das Spiel mittlerweile so schnell ist, wo irgendwie weil nicht du gar keine Chance mehr hast, irgendwie das Spiel zu spielen. Mir persönlich macht das nicht Spaß. Also Komm schon, mal an. Ich meine, weißt du, die Voraussetzung für ihr Spiel, ne? Ich weiß du, die Voraussetzung für jedes Spiel. Dass du jetzt spielen kannst, ne? Was machst du, wenn du ein Spiel nicht spielen kannst, ne? Dann sitzt du da. Kann ich mir einen Film angucken. Ich habe noch keine einzige Karte raus ausgespielt. Wir ne? sind noch der erste Zug. Ne? Der Gegner hat schon irgendwie fünf Monster auf dem Feld, die alle irgendwie alle Effekte irgendwie annullieren können, die ich noch spielen kann. Ich kann, ich kann wirklich nichts mehr machen. Das ist langweilig. Ich habe in Master Duel Leute gesehen, die haben ihr gesamtes Deck ausgespielt. Und ich habe um irgendwie keine Ahnung. Ich habe ich habe mal jemanden gesehen, der hat ein Exodia gespielt. hat irgendwie sein gesamtes Deck hier durchsucht. Also, das nur noch, hat keine Karte mehr irgendwie da war. Ne? Hat mich damit Exodia irgendwie erledigt. Aber ich glaube, einige Gegner sind doch irgendwie so Bots irgendwie, so irgendwie die, die wortwörtlich irgendwie programmiert sind irgendwie. Und irgendwie keine Ahnung. Eine bestimmte karte man zu so spielen also so, so voll langweilig ich spiele auch gar nicht so, so irgendwie so typen deck irgendwie so irgendwie so ein bestimmte nennt man hat arch type yu also elementalen zum beispiel die sind zum beispiel ein arch type ne? danke also ja äh, So, du hast die falsche Person gerade gefesselt So, Wir warten natürlich jetzt hier noch, bis die Gegner ja zu Ende gespawnt sind. Ne, naja, wo irgendwann müssen sie ja wohl aufhören, oder? Nehme ich an, ne? Uff. Komm her. Ja. Komm ja, Oh, Mann. oh warte. Oh, die, die rechte Zahl ist die erste. Okay. Das irgendwie merkwürdig. Warum müssen die rechte Zahl die erste Zahl? Also kommen die jetzt immer wieder hier. Kommen jetzt immer wieder die gleichen Leute. Weil da ist schon die ganze Zeit ein Axtkämpfer. Er taucht die ganze Zeit ein Axtkämpfer auf. Das ja nicht drauf aufgehen, ne? Glaube mal nicht. So, ich würde ich mal gern erledigen, ne? Hm. Oh, hm. ich mal hier. Hin. Nee, solange ich hier Leute hinpacke, die eigentlich was aushalten, ne? Na, ist okay. So, willst du auf mich loskommen? Okay, aber diesmal mache ich eh ja Abwaltung. 26. Ja. Na. Also gerade über irgendwas zu reden, weil ich finde gerade ist nicht sogar interessant, was ich hier mache. Ich warte jetzt ja eigentlich nur noch, bis die Gegner ausgedünnt sind, damit ich vorpreschen kann. Oh, ja, was geht? Ich mich mit 29 Natürlich könnte ich mit 17 Prozent. nebenbei und noch in dieses andere dieses andere Spiel, was hier auch von den machen von Genshin Impact ist. Hier. Oh Gott, okay. Ja, äh, ich vergesse jetzt meinen Namen. Honkai Star, Honkai Star Rail. Das macht mir ehrlich gesagt mehr Bock als Genshin, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so ein Rundenbasiertes Rollenspiel, so wie Persona oder Dragon Quest. macht mir eine ganze ecke mehr Spaß das Kampfsystem. Außerdem fühle ich mich da nicht so zu un so underpowered irgendwie. So. Hey, was geht? Na. Ist er ja so gut auf die Treffen auf einmal ehrgeiziger Helber macht das. hat mit sich keine Einheit im von einem Feld zu einer oder kann jetzt die Treffer bis 20 ah, deswegen trifft er die ganze Zeit wie blöde ja schon die ganze Zeit gefahr, warum schaffen er die ganze Zeit mit seiner legendären Macht zu treffen? Ich hatte damit voll Probleme. Oh, warte mal. Uh -oh. Dann noch einer mit einfrieren, er da, nee, da ist der gleiche oder nee. doch einfrieren, nur drei ich weiß nicht, kommen die unendlich. <lacht> ich habe Sorge für die kommen endlich. So, kann ich kann nicht mehr hier rausbewegen. Na, wir beiden Party Löwen, das hast eine Lanz, aber du wirst wahrscheinlich nicht auf ihn losgehen. ne? Star, da werde ich jetzt nicht stream oder aufnehmen oder irgendwie so was wird irgendwie genießen. <lacht> nicht, dass ich beim Stream das Spiel nicht genießen würde, aber ich muss auch was für mich haben. So ne? eine Problem, probleme irgendwie so wenn irgendwie so oft irgendwie am Stream oder Let's Play ist, so ne längst immer sofort so. was oh, könnte ein gutes Spiel sein, ne? wenn ich dieses Spiel spiele, dann kann ich auch direkt streamen. Ne? Und es wird ja verschwendet, ne? Das Spiel tue ich so oder so spielen, ne? Da kann ich mich auch gleich aufnehmen, ne? Das ist immer so meine, also immer so meine Devise, so Also uh... ich meine, das Spiel spiele ich sowieso, also da kann ich mich auch direkt aufnehmen, ne? Also meine Logik, so von was, was video angeht. den tue ich voll selten irgendwie so was spielen, was ich irgendwie die meisten Spiele, die ich hier gerade am zocken bin, ne? das sind auch die einzigen, die ich spiele, ne? also Fire Emblem, hier Genshin und jetzt hier Honkai star Real. Das sind die einzigen Spiele, die ich echt gesagt spiele gerade. Also. Eine Menge Spiele sind, ne? aber ja, ich bin halt eine Person, ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. Ich kann nicht irgendwie ein Jahr lang oder zwei, drei Jahre lang irgendwie das gleiche Spiel immer spielen. Da werde ich irgendwie irre. ganz kleines bisschen zum brauche ich so der steht da richtig gut gerade ey. ich komme da nicht no, warte mal, ich kann auch einfach einfach hier nach dem angriff raus bewegen man aber ja, starre natürlich ja auch irgendwie nur so wenn ihr meine täglichen sachen spielen ja meine täglichen sachen meine meine ja ressourcen verbrauchen ne und dann war es halt auch hm. oh, warte ich habe eine idee wo ist sie ja. hier ah, fast ich habe geplant ihn zu töten er ne? ja, war kann ich auch so feuer wird ihn nicht töten ah, mal ein bisschen beschleunigen hier. Lass die, lass die Gegner ehrlich gesagt kommen ne ist gutes Training ja gerade die Charaktere sind ja alle voll hochgelevelt jetzt meine vier Winde mit dem mache ich sowieso so wahrscheinlich pause ne sobald ich ja Gris und sehr erledigt habe ne weil die habe ich der einzige Grund warum ich jetzt meine dLC Charakter die ganze Zeit benutzt haben ihrer ist ja nur damit ich die für dieses Kapitel ja benutzen konnte ne weil ich ja wusste dass Chris und Sefia in diesem kapitel vorkommen weil das kapitel heißt die vier blut und ne? also war ein bisschen offensichtlich ne? so, beim nächsten mal werde ich jetzt nicht alle deployen ich wollte jetzt eigentlich nur ein paar gespräche und so sehen ne? weil zum so thematisch passt ne? beim nächsten mal machen wir wahrscheinlich maß neben quest von daher bauen die jetzt nicht unbedingt mit von der partie sein wen triffst du da gerade also ja No, anstatt jemanden einzufrieren, gehst du lieber auf den los. So. Die werden nicht aufhören zu kommen, ne? Okay, ist aber okay, weil wir können uns leicht näher bleiben, bewegen.